Hallo Leute, momentan befindet sich die MMO-Welt in einem Umbruch. WoW befindet sich in einer Abwärtsspirale. Blizzard kassiert eine Anzeige nach der anderen, muss sich mit kon rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen und mit dem wütenden, der wütenden Fangemeinde, die sich auf Twitter immer lauter beschweren über die Arbeitsbedingungen, über die Sachen, die Blizzard abzieht, über die, über den Zustand des Games. Ähm, Im Reddit werden die Leute äh, ungemütlich und beschweren sich nur noch über Blizzard. Viele Leute verlassen das Spiel, hören mit WoW ganz auf. Viele große YouTuber und äh, Streamer, Content Creator ähm, Deinstallieren WoW, verlassen das Spiel, hören damit auf und wechseln zu anderen MMOs, viele davon zu Final Fantasy, Asmongold, Rich, Future, äh, wen haben wir noch? Asfand, also fast die ganze OTK-Gemeinschaft momentan, die halt vorher WoW gespielt hat, äh, wagt sich jetzt den neue Gewässer vor und viele davon halt auch in ähm, probieren Final Fantasy 14 aus und ge denen gefällt es auch. Also f 14 befindet sich in einem unglaublichen Aufschwung und droht WoW von seinem Platz zu stürzen. Dann haben wir noch New World, ähm, die New World Beta lief erst letztens, viele Content Creator haben das mal ausprobiert. Und den hat auch gefallen, was sie gesehen haben, was sie gespielt haben. Es ist noch nicht fertig, klar. Und der Release war vielleicht ein bisschen zu kurz angesetzt, deshalb wurde die New World Beta auch nochmal verschoben um einen Monat und kommt jetzt planmäßig erstmal am 28. September raus. Ähm, was ich aber sehr gut finde, weil ähm, der Release einfach viel zu, viel zu knapp bemessen war, um das ganze Feedback dann umzusetzen. Also New World haben wir, dann kommt bald Lost Ark im, im Herbst, äh, soll es rauskommen. Oder zumindest anspielbar sein, ob es verschoben wird oder nicht, who knows. Dann haben wir noch Spiele wie äh, Sword of Legends Online, ähm, Wuxia, Wushu, Chinese Fantasy, MMORPG, das besser ankam als erwartet tatsächlich, das Buy-to-Play ist. Dann kommt im Herbst, äh, nee, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres kommt dann auch noch das neue Add-on für ähm, Guild Wars 2 raus, End of Dragons, da sind auch alle gehypt. Also wir haben, wir haben auf jeden Fall... Sehr viel vor uns, wir, haben, wir dürfen uns auf sehr viel freuen in der MMO-Welt und bei all, den ganz, bei all den ganzen großen Titeln geht dann eventuell auch mal das eine oder andere kleine Game unter und das wollte ich jetzt einmal vorstellen und zwar nennt sich das Book of Travels. Book of Travels, was ist das? Book of Travels ist ein kleines Indie-MMO-RPG von den Entwicklern Might and Delight. Das seit mehr als einem Jahr jetzt entwickelt wird, sich gerade im Early Access befindet und um dem ich schon seit mehr als einem Jahr folge, weil mir die Prämisse und das, was ich gesehen habe, halt sehr gefällt, auch der Artstil. Es bezeichnet sich selber als TMO-RPG, also als Tiny Multiplayer-RPG und dementsprechend sind auch die Server ziemlich begrenzt. Auf einen Server sollen laut Entwickler weniger als zehn Spieler passen, um so ein kleines engeres Community-Gefühl zu erzeugen und ähm, das Ganze ein bisschen, ein bisschen bodenständiger zu halten und nicht so aufgeblasen, aufgebläht. Also es wird eher, sich eher wie ein Multiplayer-RPG anfühlen, als wie ein mmorpg rpg also wie ein normales Multiplayer-RPG. Der Fokus ist äh, auf den persönlichen Charakterausbau ausgelegt. Das bedeutet, ähm, es gibt einen sehr starken Roleplay- und storyos aspekt des eigenen Charakters, ähm, jeder Charakter hat verschiedene Backgrounds, wie zum Beispiel in Guild Wars 2. Also man kann sich dann selber so eine, so eine Background-Story aussuchen und dementsprechend wird dann wahrscheinlich auch die Story verlaufen. Äh, die Story an sich ist aber nicht durch den eigenen Spieler vorangetrieben, sondern als Spieler ist man dann laut Entwicklern nur ein kleines Zahnrad in dieser Welt, die die von sich aus angetrieben ist, die, ähm, die alleine lebt und weiterlebt und in verschiedenen Seasons kommt und die Story wird sich halt auch ungeachtet des Spielers weiterentwickeln und man fügt sich... Normalerweise ist das ja in, in MMORPGs so, dass ähm, wir als Spieler die zentrale Figur äh, der Story sind und wir die Story vorantreiben, in den meisten MMORPGs zumindest. Also als bestes Beispiel haben wir da Final Fantasy 14, da sind wir ja das zentrale Element der Story und ähm, ohne uns würde die Story auch nicht funktionieren, so richtig. Äh, in Book of Travels soll das anders sein. Die Story lebt einfach, die Welt lebt und wir sind ein Teil von ihr und ähm, wir müssen uns ihr eh anpassen. Äh, es gibt viele Random Events. Anders als bei anderen MMORPGs soll der Fokus hier mehr auf Handeln und aufs Wandern äh, ausgelegt sein. Also nicht. Töte 20 Mobs von dieser Sorte und dann geht zu dem Questgeber und dann nimmst du direkt die Quest an, die nächste Quest an und dann musst du 30 von der Sorte töten oder so, sondern ähm, man soll sehr viel wandern, man soll sehr viel handeln, man soll sehr viel mit NPCs interagieren und weniger tatsächlich mit Spielern, aber dafür soll die Interaktion mit Spielern, wenn man denn mal auf einen trifft, soll die ähm, besonderer sein und mehr in den Vordergrund gerückt. Also so ein bisschen tatsächlich ähm, wie bei Journey, finde ich. Es hat so, es hat so ein Journey-Feeling. Es wird auch dadurch unterstützt, dass man, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht per Texteingabe miteinander kommunizieren kann, sondern über Emotes und über, über Laute und und, und ingame aktionen Also tatsächlich so ein bisschen wie bei Journey. Und das fand ich bei Journey tatsächlich sehr... Sehr schön, dass man sich auf, auf elementare Art und Weise irgendwie doch mit Händen und Füßen verständigen konnte und das hat geklappt und man musste nicht miteinander schreiben, sondern man konnte einfach nur einen Button drücken und einen, einen, einen Laut ausrufen, einen Laut lautmachenden Sound und die Spieler haben mehr oder weniger so intuitiv verstanden, was der andere von einem wollte. Also diese, diese Intuition, dieses intuitive Element der, der Kommunikation ist halt irgendwas, ich finde irgendwas Pures und Reines und ähm, diesen Ansatz möchte Book of Travels auch gehen. Zum Charakterausbau soll es so geplant sein, dass es begrenzte Skillpunkte gibt, also man soll nicht alles leveln können, seinem Charakter alles auf Max bringen, sondern der Spieler soll sich muss sich spezialisieren auf eine auf ein oder zwei Trades und da kann er dann auch ähm, diese Trades kann er auch maximieren mit den begrenzten Skillpunkten die er halt maximal ansammeln kann und Spieler verschiedene Spieler müssen sich quasi ergänzen um gemeinsame Aufgaben zu lösen wie die Aufgaben aussehen das wurde jetzt noch nicht beleuchtet oder ich habe es nicht mitbekommen ähm, wahrscheinlich wird es so sein dass es in bestimmten Dungeons oder in bestimmten an bestimmten Orten ähm, Sachen gibt, Anforderungen, die nur gemeinsam als Spieler mit mehreren mit, mit verschiedenen Attributen und, und Stats gemeistert werden können. Ähm, dann gibt es noch ein Magiesystem und das Magiesystem ist, äh, es hängt von der Geburt ab, welche unter welchem Wind man geboren wurde. Ja, es wurde Wind gesagt. Wie genau das jetzt gemeint ist, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ähm, gibt es verschiedene... Ja, verschiedene Jahreszeiten oder so, unter denen man geboren werden kann. Und danach richtet sich auch die Magie aus. Wie genau das dann alles noch zusammenhängt, das ähm, sehen wir dann, wenn das Spiel spielbar ist. Es ist ein Musiksystem geplant, was in einem MMORPG niemals eine schlechte Idee ist. Ähm, für alle, die FF14 kennen oder, oder ArcAge. Äh, Musiksysteme sind was super tolles. Und ich finde, jedes, jedes MMORPG braucht eins. Ähm, das Spiel soll... Wie in Echtzeit laufen. Also wie Animal Crossing. Das bedeutet, ein Tag In-game ist so lang wie ein Tag im echten Leben. Es sind auch Jahreszeiten geplant, die dann auch tatsächlich in Echtzeit äh, laufen sollen. Also Frühling, Herbst, Winter und so weiter und so fort. Das Spiel soll in Seasons aufgeteilt werden. Und Sachen, die es in einer Season gab, die gibt es auch nur in dieser einen Season. Also wenn man. Die ähm, Be Belohnungen, die Items, die es dort gab, die Geschichte, wenn man die verpasst hat in der jeweiligen Season, dann hat man die verpasst und bekommt die auch nicht wieder. Also ja, so ein bisschen Fear of Missing Out. Ich bin, ich bin persönlich nicht so ein Freund davon, weil es mal hin und wieder Sachen gibt, für die du nichts kannst als Mensch, irgendwelche Umstände, die in, im echten Leben eintreffen. Vielleicht wirst du krank und bist einen Monat oder mehrere Monate im Krankenhaus und verpasst dann eine Season oder so, ich weiß ja nicht, wie lange die gehen und dafür kannst du halt nichts, also ich bin persönlich nicht so ein Freund von, von diesem FOMO-Konzept, aber wir schauen mal, wie lange so eine Season geht, vielleicht ist das auch gar nicht so wild, nur, wenn so eine Season über mehrere Monate geht, dann hat man ja genug Zeit. Wenn es aber nur ein Monat oder so ist, dann wird es ein bisschen knapp. Zu Beginn kann man wie gesagt seinen Char stellen und neben dem Background kann man auch so Sachen wie Persönlichkeitstraits vergeben, die dann Vor- und auch Nachteile haben. Also in klassischer Ro Roleplay-Manier halt. Ähm, Kämpfen ist ein Teil von Book of Travels, aber es ist kein, kein großer Teil. Es steht nicht im Vordergrund wie bei anderen MMORPGs oder RPGs im Allgemeinen und die Zonen sind auch in der Regel so designt, dass man nicht dazu gezwungen ist zu kämpfen also es gibt es gibt urbanisierte gegenden wo kämpfen eher seltener vorkommt und es gibt halt je weiter man sich je weiter ihr euch entfernt von der stadt desto öfter könnt ihr ähm, kämpfen desto öfter öfter müsst ihr kämpfen das kampfsystem funktioniert in semi echtzeit das bedeutet ihr könnt euch zwar frei bewegen aber wenn ihr Skills ausführt oder, oder irgendwelche Aktionen, die haben einen Countdown und wenn ihr von gegnerischen Attacken getroffen werdet, wird der Countdown wieder zurückgesetzt oder halt nach, nach oben gesetzt und es dauert länger bis ihr kämpft. das bedeutet äh, es dauert länger bis ihr eine Aktion ausführt. Das bedeutet wenn ihr Attacken blockt oder ihn ausweicht, oder halt nicht getroffen wird. Also generell, wenn ihr halt besser spielt, werdet ihr dafür belohnt, weil ihr dann öfter und schneller angreifen könnt. Wenn ihr schlecht spielt, dann ähm, dauert es länger, bis ihr eure Skills machen könnt. An sich finde ich das ehrlich gesagt ganz in Ordnung. Man wird halt bestraft, wenn man schlecht spielt. Man wird belohnt, wenn man gut spielt. Ähm, und dadurch, dass das Kampfsystem keinen großen ähm, Part in dem Spiel einnimmt, keinen so prominenten, ist es jetzt auch nicht so, als ob man, als ob man, als ob es nervig oder negativ äh, auf das Spielgeschehen, auf die Spielerfahrung einwirkt, weil es halt wahrscheinlich so selten vorkommt. Aber wer ist dann trotzdem machen möchte, wer viel kämpfen möchte, der kann trotzdem die Challenge suchen. Also Leute, die eher so, ähm, die eher weniger Lust auf Kämpfen haben, die ähm, eher halt Bock auf Traden haben, die müssen sich dann auch damit nicht ähm, wirklich auseinandersetzen. Oder die können halt andere Spieler suchen, die sich auf Kämpfen spezialisiert haben. Und in der Gruppe ist es sowieso einfacher zu kämpfen. Also ein interessanter Ansatz des Kampfsystems, mal gucken, wie sich das dann auch äh, in Game anfühlt weil Theorie und Praxis dann doch oftmals zwei verschiedene Realitäten sind. Das war mein Video zu Book of Travels. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick ähm, in das Spiel geben. Wenn es euch interessiert, Verfolgt die Kickstarter Kampagne und backt es eventuell, ähm, wenn ihr das Geld habt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung oder packt es euch auf die Steam Wishlist. Die, die Wishlist ist ein sehr wichtiger Indikator für Indie-Entwickler, damit sie wissen, okay, wie groß ist die Nachfrage. Also bei mir ist es auch schon auf der Wishlist. Ähm, der Release ist am 30. August 2021 geplant, ob sich das dann verschiebt. Bleibt abzuwarten, vielleicht verschieben sie es, um es besser an, die, an den Release-Zeitraum anderer großer MMORPGs anzupassen, wobei ich glaube, als Indie-Entwickler musst du dich da gar nicht so drum kümmern. Schickt den Entwicklern Liebe und Support, wenn es euch interessiert und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, haut rein!